Ja, ich würde Ihnen in den nächsten Minuten gerne was zu Audience-Response-Systemen erzählen. Und äh, die meisten von Ihnen äh, haben das vielleicht schon mal gehört oder gesehen und wissen ungefähr, was das ist. Äh, die allermeisten hier im Raum werden das äh, von ihm hier kennen. Günther äh, Jauch mit seiner Sendung Wer wird Millionär? Äh, nutzt das, seit, äh, seit es die Sendung eigentlich gibt die berühmte Publikumsfrage, der Publikumsjoker. Da kommt genau so ein System zum Einsatz, wo sozusagen das ganze Publikum eine gestellte Frage live im Studio beantwortet und sofort das Ergebnis angezeigt wird, sichtbar gemacht wird und dem Kandidaten dann als Hilfestellung zur Verfügung steht. Und das Ganze kann man natürlich auch nutzbar machen im Universitären oder im Bildungskontext ganz allgemein, speziell in den Vorlesungen. Also es handelt sich hier um ein Voting oder auch TED-System, das sind letztendlich andere Bezeichnungen für das Ganze, mit dem sich Abstimmungsprozesse durchführen können und zwar anonym. Das ist in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig, weil es eben die Hemmschwelle ganz stark senkt, sich zu äußern, seine Meinung kundzutun bzw. einen Lösungsvorschlag für eine gestellte Aufgabe eben zu unterbreiten. Das Ganze soll letztendlich dazu führen, dass Studierende stärker aktiviert werden und stärker zur Mitarbeit in der Veranstaltung herangezogen werden. Und dem Dozierenden kommt letztendlich dieses sofortige Feedback zugute. Er hat einen Live-Überblick über sein Publikum und sieht sofort, wie ist denn der Wissensstand bei meinen Studierenden? Haben Sie den Abschnitt jetzt verstanden? Sind Sie überhaupt noch dabei? Und kann ich im Stoff fortfahren oder muss ich gegebenenfalls nochmal wiederholen Und äh, das Ganze ist natürlich auch ein idealer Einstieg in Diskussionen oder ähm, zur Klärung von Fragen. Ja, äh, grundsätzlich hat man zwei verschiedene äh, Möglichkeiten von Systemen, die man einsetzen kann. Das erste sind äh, Hardware-gestützte Audience-Response-Systeme, das ist letztendlich auch das, was bei Wer wird Millionär zum Einsatz kommt. Das sind ja so Fernbedienungsähnliche Geräte, die halt verteilt werden unter den Studierenden. Das heißt, die müssen auch dann in den Hörsaal irgendwie geschafft werden, sind dann vorne mit dem Dozentenrechner verbunden und wenn der Dozent eine Frage auf seiner Folie aufruft, dann kann die entsprechend auf diesem Gerät eben beantwortet werden. Wenn man diese Hardware eben nicht zur Verfügung hat oder das zu umständlich ist und man das nicht einsetzen möchte, dann gibt es die Möglichkeit, eben auch softwaregestützte gestützte. Systeme einzusetzen, die entweder als App Lösung, das heißt eine kleine App, ein kleines Programm, was man installieren muss auf seinem Endgerät, oder eben direkt über browserbasierte Lösungen, wo man lediglich einen Internetzugang braucht, realisiert werden. Ich habe mal drei Beispiele jetzt mal hier genannt, da gibt es noch wesentlich mehr, aber das sind die, die an der Goethe Universität auch im Einsatz sind hauptsächlich und äh, für die wir auch entsprechende Schulungen anbieten. Das ist zum einen Ars Nova, das ist eben so ein browserbasiertes System, äh, entwickelt an der TH Mittelhessen. Und äh, das andere ist äh, das Programm Eduvote, das ist eben so eine, so eine App-Lösung. Das heißt, da müssen Sie ein kleines Programm entsprechend auf Ihrem äh, Endgerät installieren. Das ist an der äh, TH Braunschweig entwickelt worden das dritte was ich mit aufgenommen habe ist das Programm eba exam das werden einige von ihnen kennen das ist sozusagen der anbieter für sogenannte scannerklausuren also automatisch auswertbare papierbasierte prüfungen und meine beiden Kollegen hier sind da die Experten dafür und EVA-Examen, wenn man das eben schon einsetzt zu Prüfungszwecken, bietet auch so eine Art ein kleines Add-on oder Programmmodul, mit dem sich eben auch solche Live-Umfragen im Hörsaal durchführen lassen. Ja. Warum macht man das überhaupt? Also so ein bisschen sind diese Sachen eben aufgekommen, ausgehend von den Problemen, die die klassische Vorlesung so mit sich bringt. Sie bei der handelt es sich halt um eine recht einseitige, sehr dozierenden-zentrierte Aktivität. Also der, der Lehrende oder die Lehrende bestreitet die Vorlesung mehr oder weniger allein und das Publikum ist passiv die meiste Zeit und auf konzentriertes Zuhören beschränkt. Und das fällt erfahrungsgemäß schwer, zumal über einen Zeitraum von 90 Minuten oder eben noch länger. Und Sie alle werden die Erfahrung auch schon gemacht haben, vielleicht zum Teil, selbst über Rückfragen, wenn man versucht sozusagen zu aktivieren, die Studierenden, erreicht man eben nur einen sehr, sehr geringen Teil und nur die sind eben aktivierbar und der größte Teil der Studierenden bleibt passiv. Ist vielleicht nicht mal passiv, weil er trotzdem mitdenkt und das Ganze vielleicht trotzdem mitverarbeitet, aber man kriegt halt keine Rückmeldung und auch bei Rückfragen oder Diskussionen ist sozusagen die Mehrzahl immer die, die schweigende Mehrheit, und äh, an dem Punkt setzen eben Audience Response Systeme an, indem sie eben einen anonymen äh, Rückkanal bieten, der die Hemmschwelle für Studierende eben absenkt, äh, die sich nicht mehr exponieren müssen und sich melden müssen und sagen, ja, ich würde sagen, die Antwort äh, ist so und so, äh, sondern man kann eben anonym über sein äh, Endgerät oder äh, seinen Laptop, was man immer dabei hat, abstimmen. und äh, eben versuchen, die Aufgabe, die der, die Dozentin oder Dozent gestellt hat, zu lösen. Ja, Studierende sollen darüber eben stärker aktiviert und eingebunden werden und ein weiterer Vorteil ist eben, dass gleichzeitig auch sehr, sehr große Gruppen, also auch sehr, sehr große Vorlesungen eben teilnehmen können und an so einer Abstimmung eben sich äußern können, was man im Normalfall in der Vorlesung gar nicht schafft. Also hat man immer nur einen kleinen Ausschnitt, den man vielleicht drannehmen kann, der eine Frage mal beantworten kann und eben auf die Anonymität habe ich schon hingewiesen, die selbst bei einer Handzeichenabfrage eben in der Form so nicht gegeben werde. Ja, da das Ganze eben direkt ausgewertet wird, kann die Lehrperson auch sofort reagieren und das Ergebnis nicht nur in das Publikum wieder zurückspielen, sondern eben auch sehen, aha, okay, mein, meine Studierenden sind so weit mitgekommen, ich kann jetzt an der Stelle weitermachen oder eben auch nicht, die Frage wurde zu so einem signifikanten Teil falsch beantwortet, da ist offensichtlich hier noch nicht ausreichend verstanden worden, das muss nochmal wiederholt werden oder ich muss in einer anderen Form nochmal drauf eingehen. Ja, am letzten Punkt eben auch die Unsichtbaren beteiligen sich, oder bekommen zumindest die Möglichkeit sich zu beteiligen, weil man ihnen eben eröffnet unsichtbar zu bleiben und sich eben nicht zu so exponieren. Ja. Ich habe Ihnen auf der nächsten Folie so ein paar didaktische Einsatzmöglichkeiten mal mitgebracht, wie man das in der Vorlesung einsetzen kann. Zum einen äh, lässt sich eine Vorlesung damit äh, natürlich sequenzieren, das heißt in äh, Blöcke einteilen, also diesen großen Block äh, 90 Minuten und länger, äh, in Einheiten, so 15 Minuten einteilen, äh, in denen die Aufmerksamkeit auch äh, einfacher ist, so, äh, hochzuhalten. Und äh, so ein Block, der dann auch inhaltlich irgendwo abschließt, dann eben äh, mit zwei Wiederholungsfragen äh, sicherzustellen, wurde das bis hierhin verstanden, muss ich nochmal auf einen Punkt eingehen oder kann ich zum nächsten Block weitergehen. Ähnlich verhält sich das, wenn man es am Schluss der Vorlesung bringt, wo man sagt, ja, ist das, das Ziel für heute eigentlich erreicht worden, auch nochmal mit Wiederholungsfragen abzuschließen, um in der nächsten Vorlesung dann direkt weitermachen zu können. Eine andere Variante wäre das als Vorlesungseinstieg, eben zu nehmen und äh, eben die wichtigsten Punkte aus der letzten Vorlesung so nochmal zu rekapitulieren, um sicherzustehen, ja, äh, sind die Leute da und wenn sie nicht da waren, haben sie es in irgendeiner Form nachgeholt. Kann ich an dem Punkt überhaupt äh, jetzt einsteigen und kann ich da weitermachen oder äh, steigen äh, ein signifikanter Teil der äh, Studierenden, die jetzt hier vor mir sitzen, sofort aus, weil sie äh, gar nicht so weit sind an der Stelle. Ja. Damit verwandt, äh, damit einhergehend ist auch, dass äh, der Einsatz im äh, sogenannten Inverted Classroom Modell oder auch Flip Classroom Modell, äh, wo man eben davon ausgeht, dass Studierenden sich äh, bestimmte Lerninhalte selbstständig zu Hause erarbeiten und äh, um sozusagen dann in der Präsenzveranstaltung einzusteigen, bietet sich auch äh, der Einsatz von Audience Response System an, äh, um dann in die Diskussion einzusteigen und überhaupt zu schauen, äh, sind die Inhalte soweit klar, soweit verstanden worden, dass man entsprechend in die Diskussion einsteigen kann. Ja. Peer Instruction ist auch ein Ansatz, auf den du nachher noch mal zu sprechen kommen wirst. Da bietet es sich auch an, sozusagen auf so ein Audience-Response-System zu setzen, indem man zunächst eine Frage allein von den Studierenden beantworten lässt und anschließend in einer Kleingruppe nochmal die Möglichkeit gibt, nochmal die Frage zu diskutieren und anschließend sozusagen als Gruppe nochmal abzustimmen. Und indem man dann die beiden Ergebnisse unmittelbar vergleicht, kann man natürlich auch schön sehen, hat sich das signifikant verbessert oder eben nicht. Ja. Gut, jetzt ist das Ganze bisher sehr theoretisch geblieben und deswegen möchte ich jetzt überleiten zu meinem Kollegen Robert Seekorn, der das Ganze auch wissenschaftlich untersucht hat, ich postulierte jetzt äh, so ein bisschen, ja, das ist wirksam und das ist gut und das müssen Sie einsetzen. Äh, muss man es denn wirklich? Und äh, darauf wird er jetzt ein bisschen eingehen. So, darf ich mal... Okay, Robert Sekorn ist mein Name, ich arbeite am IKH ähm, und bin dort beschäftigt ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich habe mich insbesondere mit einem TED-System bzw. mit TED-System beschäftigt. Und bei mir ist zuerst die Frage, was passiert denn, wenn Sie einmal ein TED-System einsetzen in einer Vorlesung, versus Sie setzen es nicht ein. Das bedeutet, wir haben hier eine Stichprobe von gleichen Veranstaltungen und gleichen Dozenten. So, das heißt, dass Sie beispielsweise im Sommersemester 2013 Statistik 2 haben, das hatten wir in dem Fall. Und ähm, diese Vorlesung wird von einem Dozenten gehalten im nächsten Semester 2000, Sommersemester 2014 nochmal. Das heißt, Sie haben die gleiche Veranstaltung, Sie haben den gleichen Dozenten und unterschiedliche Semester, in dem Fall N gleich 2. So, und dann haben wir als Ergebnisse ähm, 519 Studierende ähm, insgesamt äh, herausgeholt, die sich hauptsächlich aus Psychologie, EW, also Erziehungswissenschaft und äh, Lehramt befunden haben und äh, meine Konstrukte waren Lernmotivation, Motivation, ähm, Selbstwirksamkeit, ähm, es gab noch, äh, zum, weil ich zwei Messzeitpunkte äh, erhoben habe, nämlich einmal zu Beginn des Semesters und einmal zu Ende des Semesters habe ich noch ein Teilbereich vom Fragebogen zur Evaluation von Vorlesungen genommen. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Und ja, Klausurergebnisse oder Testergebnisse. Und was ich noch nicht erwähnt habe, oder hier nicht steht, auch die Testergebnisse natürlich von den TED-Fragen. Also wenn Sie TED-Fragen stellen, können die entweder richtig oder falsch sein, oder gar kein Ergebnis geben, aber in dem Fall gab es bei uns halt richtige Antworten, und das habe ich auch noch mal mit ausgewertet. Meine ersten Auswertungsergebnisse, ich gehe das jetzt mal vorsichtig an, denn ich bin noch deskriptiv ähm, statistisch dran, Inferenzstatistisch wird noch ausgewertet, deswegen sind diese Ergebnisse erstmal ohne große Gewähr. Also, was können wir sagen? Bei, der, bei demselben Dozenten, wenn Sie einmal die Nicht-TED-Gruppe haben und einmal die TED-Gruppe, dann kann man sehen, dass es eine tendenziell höhere Ergebnis, also tendenziell höhere Testergebnisse gibt in der TED-Gruppe versus der Nicht-TED-Gruppe. Diese sind leider aber erstmal nicht signifikant. Das heißt, wenn man diese beiden Gruppen vergleicht, kann man sagen, dass sie im Mittel zwar höher liegen, also bessere Ergebnisse haben, diese aber leider nicht signifikant sind. Es gibt zwar eine Tendenz, leider nicht so aussagekräftig. Ja, also, da habe ich ja gesagt, erstmal ohne große Gewähr. Aber... Das ist das Erste. Wir haben das Zweite noch. Äh, innerhalb der TED-Gruppe, nein, oder sagen wir jetzt, äh, die TED-Gruppe, hat in dem äh, Punkt Planung und Darstellung signifikant höhere Werte erhalten. Es ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Planung und Darstellung? Also ähm, ich habe hier mal ein Beispiel-Item gegeben, da, bei dem Sie jetzt sehen, was es eigentlich bedeutet, bei dem die Studierenden gesagt haben, ja, ja, also das, äh, das konnten wir herausfinden, ist tendenziell besser, nämlich die Art, wie die Veranstaltung gestaltet ist, trägt zum Verständnis des Stoffes bei. Ähm, wir haben auch sowas wie, äh, so etwas wie so ein Negativ-Item wie der Dozent kommt häufig vom Thema ab oder äh, der Dozent gestaltet die Vorlesung interessant. Bei diesen Variablen, beziehungsweise bei diesem Konstrukt, also Planung und Darstellung, konnte man sehen, die TED-Gruppe hat ähm, bessere Ergebnisse oder höhere Ergebnisse liefern können, als die Nicht-TED-Gruppe. Das heißt, dass die ähm, Dozenten ein besseres Bild eben, äh, der Planung und Darstellung eben Ihrer Vorlesung haben. Und ähm, ja, das ist schon mal ein Ergebnis. Will ich erst mal so hinstellen. Und weitere Interpretationen folgen dann noch in meiner Arbeit. Und die summative Bewertung ist auch bei der TED-Gruppe höher. Das soll bedeuten, wir haben, die, äh, sehen, genau. wir haben gefragt, am Ende von beiden, also in der Nicht-TED-Gruppe und in der TED-Gruppe haben wir gefragt, ähm, bewerten Sie doch mal jetzt die Vorlesung. Und da hat man sehen können, dass die TED-Gruppe um, äh, im Mittel, äh, glaube ich, um 0,4 ähm, höher bewertet wurden oder besser bewertet wurden als die Nicht-TED-Gruppe. Also man kann das schon mal deskriptiv-statistisch feststellen, dass das ein Unterschied ist und ähm, ja, wohl sich wohl positiv ausartet. Deswegen, ganz mit Vorsicht, aktuell müssen weitere Daten ausgewertet werden, inferenzstatistisch und nochmal ein paar andere Dinge. Deswegen wollte ich Sie aber nicht im Unklaren lassen. Ich wollte Ihnen nämlich nochmal einen weiteren wissenschaftlichen Artikel nahelegen. Flosfasson hat das nämlich nochmal gefragt. Der Eichhorn hatte nämlich gesagt, es gibt nämlich die Möglichkeit von Fragebesprechung, also von diesen TED-Fragen, die setzen Sie entweder in einer großen Vorlesung ein und sagen, okay, so, jetzt stelle ich mal diese Frage und das ganze Auditorium soll, nachdem Sie abgewertet, also nachdem Sie ausgestimmt haben, das mal besprechen. Oder Sie haben eine kleine Gruppe, so Peer Instruction, das heißt, es wird eine Frage gestellt, Sie stimmen ab, man setzt sich in kleinen Gruppen wieder zusammen, diese Gruppen besprechen das, was ist denn jetzt eigentlich richtig und falsch. Dann kommen Sie wieder zurück, dann wird nochmal abgestimmt und dann äh, wird das Ergebnis angezeigt und dann äh, wird normalerweise äh, bei Masur, ich glaube, äh, genau, Peer-Discussion von Masur, ähm, wird dann gezeigt, dass man normalerweise ein besseres Ergebnis nachher hat, also im Post-Test, ne? also pre vor der Besprechung ähm, ist das Wissen diffus, in der kleinen Besprechung wird es dann, äh, nachdem dann die Besprechung war in der Diskussion, die Testergebnisse dann besser sein. Ähm, dann hatten Dufresne, Nicole und Boyle das ähm, nochmal unabhängig geprüft und haben gesagt, es gibt keine eindeutigen Ergebnisse. Also ob Sie jetzt das in der Gesamtgruppe besprechen oder in der kleinen wird, das kann man so eindeutig nicht klären. Was man aber klären kann, was auch gezeigt wird, ist, ähm, dass es in Physik sehr wohl einen Effekt haben kann. Also wenn Sie jetzt geschlossene Fragen haben, besonders in Physik, bei der Sie ja wissen, dieses Konstrukt ist zur heutigen Zeit belegt, anhand von äh, wissenschaftlichen Ergebnissen, dann kann man sagen, diese Antwort ist richtig oder falsch. Das kann man sagen, ähm, dass ähm, nicht nur Masur, sondern auch andere das replizieren konnten. In dem Artikel von Masur kann man aber äh, zwei Kritikpunkte finden, ähm, die in, äh, glaube ich, kommt noch gleich die Literaturangabe, ähm, anmerken, nämlich, dass die ähm, traditionellen, also das heißt, es wurden verglichen, die traditionellen Vorlesungen versus den äh, Vorlesungen, bei denen TET eingesetzt wurde, ähm, man die verglichen hat und es gab nur zwei Messzeitpunkte bei traditionellen Vorlesungen. Das heißt, 1990 und 1999 wurde gegengestellt zu 91, 93, 94 und so weiter und die wurden entgegengestellt. Okay, gut. Ähm, und ja, gesehen, zwei Messzeitpunkte, kann man das vergleichen, aber es wurde repliziert. Und die Frage ist natürlich, antworten die Studenten deswegen, weil sie es verstehen oder weil die Antworten in der Kleingruppe vorbesprechen, also weil es irgendeinen Studenten gab, der die richtige Antwort kannte, das ist eben fraglich, kann man da als Kritikpunkt nehmen. Und wenn Sie nochmal ein weiteres wissen wollen, zu Vor- und Nachteilen von ARS, gibt es von Kay und Lesage Examining Benefits and Challenges of Using Audience Response Systems. Und dort kann man nochmal sehen, was die Vor- und Nachteile von diesen Systemen sind. Ich will nochmal diesen Ergänzungsartikel übergehen, da ich nicht mehr so viel Zeit habe und würde aber gerne nochmal die Empfehlungen geben. Sie sollten ARS nutzen, wenn Sie Themenblöcke haben oder Lernziele einsetzen. Das heißt, Sie haben einen Themenblock, diesen möchten Sie gerne abschließen und Sie ähm, möchten testen, wie gut wurde das jetzt verstanden, okay, oder wurde das Lernziel erreicht, okay, Wasserstand, äh, genau. Wasserstand abfragen. Korrektives Feedback geben, ähm, wie kann ich diese Wissenslücke, die ich jetzt irgendwie festgestellt habe, schließen? Sollten Sie sich darüber nochmal Gedanken machen, damit Sie äh, sagen können, das bringt irgendwie etwas auch, ähm, dass Sie das Set-System auch entsprechend einsetzen können. So, ich glaube, ich habe noch eine Minute. Äh, Hilfestellung, welche Strategien hilfreich sind zum Wissenserwerb, soll bedeuten, Sie sollten also nicht nur äh, sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern was ist notwendig, um diese Wissenslücke zu schließen, welche Strategie kann ich anwenden, Buchkapitel, äh, wie Sie es auch bei Ihnen angegeben haben, ähm, nochmal zurück zum Grundlagenwissen. Und Sie sollten diese Fragen, die Sie stellen, als wichtig kennzeichnen, denn sonst ist, ähm, das haben wir nämlich auch schon festgestellt, der Sinn und Zweck beziehungsweise der Effekt, dass Sie die Leute erreichen wollen, nicht da. Also Sie sagen ja Sie können jetzt mal die Fragen einfach äh, wir wollen es jetzt mal testen, ähm, wird der Effekt nicht so stark sein, dass wenn Sie sagen, diese Fragen könnten klausurrelevant sein. Höhere Aufmerksamkeit, höhere Compliance und ähm, ja, mit Lernziehen ähm, sollten Sie äh, abziehen, selbst Fragen wir schon als letztes nehmen. War für mich hilfreich. Ich hatte letztens äh, auch einen Workshop gegeben und ähm, hatte ein Beispiel über, äh, über ähm, ein bestimmtes Konstrukt gegeben, psychologisches, von dem ich dachte, jeder müsste es verstehen, hat es leider nicht. Und dann habe ich irgendwie äh, genau diese Frage gestellt, wie hilfreich waren die Beispiele und habe dann gemerkt, äh, also habe dann das Ergebnis bekommen, sie waren ganz schlecht. Ja? Also ich wusste dann im nächsten Workshop, der kam dann gleich zwei Tage später, musste ich mein Beispiel ändern, ich habe es umgeändert und habe automatisch, nachdem ich diese Frage wieder gestellt hatte, mit einem anderen Beispiel, positives Ergebnis bekommen, ich konnte es für mich also auch nutzen, nutzen Sie es für sich auch, dass Sie sagen, okay, ich kann mich selbst verbessern, die Lehre verbessern und ich glaube, Zeit ab.